Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2. Wir beginnen jede Folge mit einem Extraschluck. Oh, der war groß. Äh, ich habe kurz nachgeguckt. Ähm, die Stimme des Volkes war dieses 99%. Ähm, das war, dass ich äh, den Machenschaften dieses PDF, also dieses, diese, diese Einheit wahrscheinlich, äh, ein Ende gesetzt habe. Ich frag mich, ob der immer einfach erst kurz vorm Tod aus diesem Rage-Mode mal rauskommt. Oder ob das einfach wirklich ist, wenn ich alle getötet habe, die gerade auf dem Schirm sind und dann geht er raus. Weil dieser Rage-Mode gefällt mir einfach gar nicht. Das war jetzt kein Zivilist, oder? Nee, nee, das war ein das, das war ein Zuge. Kann ja nicht anders. Ich muss da hoch. Ich muss kurz gucken. Ich habe nämlich noch gesehen, dass es ein. Ah, äh oh, ein Kind. Oh. <lacht> Diese Kindergesichter, richtig Horrorfilm. Diese Horrorfilm-Vibes. ist mega schlimm. Ähm, ja, ich habe irgendwie gesehen, es gibt ein DLC hier. Ich muss mal gucken. Nicht, dass ich da DLCs überspringe. Also wenn es nur äh, Waffen-DLCs sind, nehme ich sie nicht. Aber Story-DLCs würde ich dann doch gerne spielen. Das heißt, eventuell wird mb 3 nochmal auftauchen. Ich muss da nochmal nachrecherchieren, welche Spiele Story-DLCs haben. In diesem Fall, weil es gibt jetzt hier ein Die-Rise. Äh, Die-Rising, irgendwie sowas ist das DLC. Äh, und es hat halt wirklich einen Plus hinten in den Trophäen drin gehabt. Ich zeige ich jetzt nicht jetzt. Wobei doch, ich suche das kurz raus, Moment. Da geht ja eher auf Pause. Mal gucken, dass der mein Trophäensammlung Black Ops 2. Hier sehen wir ganz viele Trophäen, die geschlossen sind. Und danach kommen dann Trophäen mit einem Plus oben links im Logo, hier. Beleben sie sich in Die Rise selbst wieder. Erziehen sie in Deiner mutiert in einem Öffnen. Ich weiß nicht, ob das Story-DLCs sind oder ob das äh, sonstige DLCs sind. MW3 hatte das, glaube ich, noch nicht, oder? Doch hat auch schon scheiße. Ah, das sind aber Spezialeinheitenmissionen hier. Fahren Sie 13 Feinde. Okay, das ist nochmal was anderes. Ich muss das nochmal angucken, weil wenn die Story DLCs haben, will ich die haben. Wenn die nur Multiplayer DLCs sind, dann nicht. Ach fuck, ich gar nicht. Okay, das könnte aber jetzt irgendwie nicht so schlimm. Hallo. Habe ich gerade meine eigene Miliz umgebracht, in dem Fall? Das kann gut sein. Weil ich habe einfach auf alle geschossen, wie immer. Lustigerweise passiert mir das in Multiplayer, wenn ich online spiele, nicht so oft, dass ich auf meine Kollegen schieße, weil... Steh auf, du Mongo! Die Steuerung ist teilweise echt ein bisschen... Joa. Die tun mir auch nichts, ich glaube, die gehören zu mir. Ah ja, das Eiken mir doch leicht weiß dabei. Ich muss mich kurz heilen gehen? Da lebt Ja, das, glaub ich glaube, ich habe wirklich meine eigenen Leute umgebracht, die man die MP5 mit dem Shot. Alter, das war heftig. Menendez Schwester Josefina starb bei der Explosion. Wer warf die Granate? Ich wusste nicht, dass sie da war. David, ich sah nur Menendez und bin durchgedreht. Frank, du drehst nicht einfach durch. Was hat Menendez dir in Angola angetan? Menendez. Er wollte wissen, was die CIA über ihn wusste. Also hat er meine Leute gefoltert. Da dachte ich, packe aus. Ich sah, wie einer nach dem anderen starb. Dann warf er uns in diese Blechdose und schloss die Tür ab. Ich war Wochen da drin. Ja, ich bin durchgedreht, als ich mir mein nendes wieder sah. Was hättest du denn gemacht? Genau dasselbe wahrscheinlich ich hätte jede. Ist das Mädchen unwichtig? Sie ist nicht das Ziel. Wahrscheinlich eine Nutte. Jägers Männer rücken an. Gehen wir. Okay, es wird auch Zeit. Alles klar. Und jetzt sehen wir das Ganze noch mal von einer anderen Perspektive. Aber das heißt, der Typ ist jetzt einfach einmal im Kreis gelaufen, eigentlich, weil er ist runter, wieder rauf. So, ah, ne, er wurde ja entführt und ist weg. Und dann kam er wieder zurück, mit seiner und seine so. Schwester so. zu Jetzt, jetzt. Jetzt habe ich das Ganze hier drin. Wir hören alle zu uns. Jetzt habe ich mein altes. Äh, Over, äh, Overlays wieder mein Interface. Da weiß ich wenigstens nicht. Ich schieße nicht auf sie. Wer hat den Zivil. Ernsthaft, Leute? Mich. Also, meine Leute. Ich meine, ich gucke hier schon, dass ich nie auf Hunde, schie Hunde schieße und so, wenn es nicht nötig ist. Ich glaube im ersten Black Ops habe ich meinen Affen getötet. <lacht> ich wissen wollte, ob es geht. Das ist halt immer so dass ja. es überhaupt Eine Sniper, cool. Äh, nehme ich die. Nee, das. Meiner hat ein schönes Magazin, das ist meine. Ich muss nicht darauf warten, dass die auf mich schießen, damit ich es hier schieße. Aber wenn sie eine Waffe haben, dann wird geknallt und wenn nicht, dann nicht. So einfach ist es doch. Also ich meine, es ist ja nicht schwer. Klar, wenn man dann voll im Stress ist und so, dann schießt man lieber, statt selbst zu sterben. Das verstehe ich jetzt noch irgendwie. Muss ich noch irgendwas machen? Da gab es eine Interaktion. Hallo? Achso, das ist wieder so ein Bonus. Ich kann was machen. Was gibt's denn hier für eine Waffe? Es gibt Molotows. Wie geil, ich krieg Molly's. Hi. Mal schauen, ob ich überhaupt brauchen werde, aber... Ja, wir drücken uns hier einfach schön durch. Ja, ich werde das nachher noch googeln, ob das wirklich ein, ein Story DLC ist, weil dann müsste ich noch Geld holen für die PS. Aber wenn ich die Story... bis Ich muss zugeben, ich komme mit der Story nicht ganz mit momentan bei Black Ops diesmal. Mal. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir die Vergangenheit von Woods wieder durchleben, um diesen Menendez zu finden. Weil Menendez verschwunden ist und wir brauchen den. Aber Woods ist ja scheiße jung. Ah, das ist, wenn er sagt, dass... Wenn er da gefoltert wurde noch in diesem Schiff. Das war ja auch er. Woods, nicht Menendez. Ähm und jetzt ist er halt alt. Und nicht mehr so jung. und Ja, das sind schon einige Jahre. Und wenn Menendez dann immer noch weg ist... Kriegen die jetzt wirklich Spuren davon? Oder wollen die einfach wissen, wie, wie in Black Ops was ist denn passiert damals? Black Ops 1 war ja auch ziemlich viel mit was ist damals passiert, bis zu der Gegenwart, wo man dann aber sagte, ja, ähm, du wurdest entführt und das ist alles Kacke, aber wenn du jetzt nicht sofort sagst, was los ist, dann gibt es da eine fette Bombe, die die ganze Welt kaputt macht. Und so einen Plot Twist machen die nicht zweimal hintereinander, habe ich das Gefühl, das wäre ein bisschen lame. Und ja, ich finde das lustig ist, meine, wie ist das, die, das ist die Fall, die ist cool, das weiß ich. Die ist einfach mal besser als die AK Und eigentlich in jedem Spiel wird die AK immer als eine der besten Waffen gefeiert. Oder zumindest eine der besseren. Und ich weiß noch, im Modern Combat, nicht Modern Warfare, Modern Combat auf dem Handy, das ich gespielt habe, das war so ein COD-Abklatsch von Gameloft. Ähm... Da war die goldene AK-47 so die ultimative Waffe, die einfach die stärkste war. Da musste man zuerst mal Level 70 erreichen, um die zu kriegen. Ich habe mit meinem Kumpel während dem Unterricht da levelweise gefarmt, um das zu kriegen. Nur um danach dann auf Modern, Modern Combat 3 umzustrecken. Unterdessen gibt es ja fünf Teile. Der fünfte ist der erste, der gratis war. Also, es gab noch einen Abs äh, nummerierten Teil. Und ich muss leider sagen, ich habe das gespielt und ich fand dann da tatsächlich dass sie ziemlich viel weggenommen haben von Elementen, die man wirklich als Shooter bezeichnen kann. Man konnte nicht mehr so frei spielen wie jetzt hier und das hat halt die ersten vier Teile, oder die ersten drei Teile, der vierte war schon nicht mehr so gut. Die ersten drei Teile waren echt, das war halt noch ein altes iPhone, das ich hatte, das, das lief dann da wirklich gut. Vor allem für mich, weil ich hatte keine keine PS. War das halt das Beste, was ich kriegen kann. Aber das kostet irgendwie 7 Franken, also voll okay. Hi. Was bist du für eine Waffe? Keine Ahnung, nehmen wir mal mit. Das sieht nach MG aus mit 35 Muni. Ja, auf jeden Fall, eben habe ich den Modern Combat immer gespielt, auch wenn im Unterricht in der 10. Klasse. Die Browning will ich nicht. Die Uzi hätte mich jetzt noch interessiert, aber die finde ich gerade nicht mehr. Da ist sie. Ich muss da nichts machen. Moment. Nein, das kann nicht sein. Was? Verdammter Noriega! Ich darf auch nicht schießen. Ah, ich muss da runter. Zuerst. Seine Männer so. sollten Menende sichern. Menendez! Frank! Reiß dich zusammen, Mann, sofort! Du hast doch keine Ahnung, was in Angola passiert ist. Keine! Boah, nice. Jetzt haben wir die Mollys zwar noch nicht einmal gebraucht, aber jetzt haben wir die dafür noch. Was war das noch für eine Waffe? Ah, Munitionsaufstocken ist nice. Gibt es noch was? Also nicht, dass ich mich beklagen will. Die, die das, ist, das, was ich gekriegt habe, ist echt cool. Vor habe ich jetzt ein Uzi mit über 400 Muni drin. Aber ich habe noch eine Sniper, die kann ich jetzt gut brauchen. Ich laufe mal nach. Ich snipe mal ein bisschen weg, was da so in der Gegend rumläuft. R3 für extra Zoom. So. Boom. Kurz atmen lassen. Da rechts kommen noch mehr runter, die habe ich gerade gesehen. Ja, die Uzi ist nicht so eine gute Waffe, merke ich gerade. Fall hier. Ich gehe vielleicht nochmal kurz zurück. Und nee, ich kann nicht kann ich mal hoch, stimmt das war hier oben, oder? Nee, das war hier drin. Moment, ich hol mal kurz Muni, weil die Fall ist echt cool, ich will die haben. So, ich brauche Muni, ich komme gleich. Ja, 15 Minuten. So. Doch, der Timer läuft richtig. Cool. Ja und ich habe ja letztes Mal schon nochmal nachgeguckt und das ist jetzt der letzte Teil, danach auf der PS3 läuft. Danach geht es dann auf die PS4, was grafisch dann auch ein Update ist. Ich weiß noch nicht mehr, mit welchem Teil es weitergeht. Es könnte Ghost sein, sogar. Oh, die hat mega Verzug, Verzug drin. Gehen wir einfach mal hoch und gucken. Da ist was. Information. Stimmt da mal was. Na gut, noch brauche ich nicht. Ich habe einen Barrett. schloch Arschloch. Arschloch. So. unten schießt noch einer auf mich. Oder so Pseudo auf mich. Ich weiß nicht, ob es wirklich ich bin. Und da drüben war auch noch einer. Da hat es noch geschossen. Oder war das nur ein Funke? Sieht sauber, sauber aus soweit. Ich glaube, ich stürme weiter. Nein! Jetzt muss ich nachwerden. Das war der letzte. war das AK47 mit Schnellfeuer. Wo ist die? Wo ist die? Ah nee, das ist die AK74. Kriege ich für die noch mehr Money? Nope. Ist im Fuck. Gut, dann gehe ich zurück zur Fall. Du hast Befehle. Ah, hier ist der junge Woods. Ich wusste doch, da kommen wir irgendwie bekannt vor vom Gesicht. Aber ich wusste gar nicht mehr, wo. Das ist der Woods, der, den wir jetzt befragen im... ...im Altersheim. Oder so. Mit ne Burrito. Burilo natürlich. Ich kann lesen, danke. Ist ja direkt langweilig, wenn ich nicht mehr so viel sterbe, zum Glück. Behalte Wutz im Auge. Wenn er Menendez wieder sieht, dreht er durch. Schon okay, ich kümmere mich drauf. Na gut, ich verstehe alle Dialoge nicht alle, weil ohne Untertitel und muss leise sein, sonst habt ihr einen Knockback. Und ich will keinen, keinen doppelt drin haben für euch. Ist mein neues Messer? Yep. Okay, eine volle, äh Aka kann ich nicht motzen. Das ist die Airpin. Ach scheiße, ist die. Okay. Das ist schon cool. Ich behalte einfach aus Prinzip einen Sniper drin. Ich will nicht auf Zivilisten schießen. Aber ich glaube, ich habe es gerade getan. Der ist tot. Okay, das Nachladen für so ein Riesenmagazin ist auch recht mühsam. Wahrscheinlich der Ausgleich dafür, dass ich nicht... Äh, ...dreimal Nachlade, sondern nur einmal. Dafür ist die Nachladezeit einzeln länger. Macht Sinn, ist so ein Balancing Macht's. Also fürs Balancing macht Sinn. Es wird einfach, wenn es dann mal leer ist, ist es nerviger. Hi. Okay. habe einfach meine Granate weggeworfen. Also sie ist an ihm abgeprallt. Hm. So, ich laufe mal kurz nach, bevor wir hier bitte weiterlaufen. Finden fangen sie Menendez jetzt schon. Menendez ist hier zurück und da flog eine Granate. Achso, jetzt checke ich den Loop, okay. Wir kämpfen uns jetzt eigentlich mit Menendez, das war das, was wir vorhin gespielt haben, durch die Oberwelt, währenddem die Amis unten durchlaufen. Und die Granate, die von Woods kam, das war eigentlich die, die wir fliegen sehen. Und wir gehen jetzt eigentlich dahin, dass Woods danach die Granate werfen kann. Das ist jetzt eigentlich unser Gegenweg, den wir laufen. Heißt aber, wir sind ein bisschen früher dort aus Menendez. Und ich habe das Gefühl, wir sind länger unterwegs als vorhin. Aber das kann auch sein, weil hier weniger Dramaturgie mit reingebaut wurde. Aber ich glaube, Wurz kriegt eh schon doch genau dasselbe hier. Hat. Wo ist Menanders? Da ist er, in dem Leichensack. Für die Zukunft. Das hier ist nie passiert. Sie konnten ihn einfach so mitnehmen. Und jetzt ist er zurück. Und er ist ziemlich wütend. Mein Dad tötet er nicht war schon jemand anderes schneller als er. Aber er hätte dich töten können. Also, warum lebst du noch Frank? Das ist der Anfang. Genug Geschichten. Verende diesen Irren. Er will Rache. Und da will das Wurz dabei zusieht und ihm vielleicht Manipulation hilft. Keiner weiß es. Such auf meinen Anlage, unvollständig. Aber das ist schon Story-relevant oben. Ich hoffe, da habe ich keinen Fehler gemacht. Story fortsetzen. Moment, Moment, Moment. Fuck, jetzt Fehler. Okay, ich bin zu weit zurück. Ich blende meine Fresse ein. So. Ja, bitte. Ich wollte das eh machen. Okay, das heißt, wir gehen zu Gefallener Engel. Jetzt habe ich die m tare Ich weiß nicht mehr, was es ist, aber... Die ist nicht ansatzweise so gut wie meine Fall. Was soll denn das? Cryptek Typhon. Klingt cool. Mehr Muni. Doch, mehr Muni. Und... Präzisionsrotpunkt klingt geil. Sniper kann man immer brauchen leider. Ähm Beides auf große Distanz. Mit einem besseren Zoom. Und schnelleres Nachladen. Und wir legen los und gucken, was uns erwartet. Wir kennen ihn als Defalco. Unser Undercover-Agent schickte dies von der Sokotra-Insel. Jeder verrät. Danke sehr, Edmund. Defalco ist Menendez Nummer 2. Das Konzept der Empathie ist ihm vertraut, aber gleichgültig. Das stammt von einer Drohne vor zwei Tagen in einem verlassenen Gefängnis in Lahore. Wir haben. Äh, letzte Woche den Kontakt zu einem Aufklärer über Pakistan verloren. Moment mal, der internierte Wissenschaftler aus Myanmar hat gesagt, Menendez nutzt zelerium für den Bau einer Cyberwaffe mit Namen Karma. Was, wenn Karma unsere Drohnen ausschaltet? Wisst ihr, dieser De Falco könnte ziemlich unterhaltsam sein. Ziemlich? Hm. Wie wär's, wenn wir etwas Dampf ablassen, ne? Hm? Ein paar Runden im Ring? Oh. Gerne. Ein Spinner hätte ihn getötet, ein Penner. Ich glaube, ich check die Story und sie ist ein bisschen verwehrt. Der ISI hat uns festgenagelt. Na los, wir müssen das Ding heute noch zum Laufen bringen. Ich versuche es. Das Ding scheint zu klemmen. Sie nähern sich. Da geht wieder. Aktiv. Waffensysteme online. Geil, jetzt bin ich wieder eine Drohne. Ah, oh, ne, oben links habe ich die Claw gesehen. Ich bin kein Claw. Ich kann auch nicht schießen übrigens. Jetzt. Äh, kleine Info: Ich glaube, ich habe die Story gecheckt. Achso, ich kann damit sagen, yo, schieß da hin und dann... Cool. Habe ich eine Granate da drauf, anscheinend? Mach mal da. Okay, das ist praktisch. Äh, da kann ich interagieren, ich glaube, da kriege ich Muni. Oder also spezielle Muni, irgendwas. Aber ich bleibe mal bei mir, ich schieße einfach mal selber in der Gegend rum. Ähm, wie auch immer, kann ich jetzt. Okay, jetzt steuere ich hier den Flammenwerfer. Oder steuere ich einfach. Kann ich drauf? Nö, schade. Ich habe jetzt nachgeguckt, das ist äh, wirklich. Oh Mann, ich wollte doch. Das wollte ich noch haben, so, jetzt geht's. Wir sind in einem überfluteten Supermarkt. Und und von uns. Im Perfekt. Äh, ich habe nachgeguckt, das ist wirklich das nächste, oh, wir dann Ghost. Dann, ja. Das habe ich schon auf der PS4, weil ich hatte das mal auf der Xbox und ich wollte einfach alle COD-Teile auf derselben Konsole haben. Und da ich halt eher, ganz ehrlich, ich bin eher ein PS-Kind, als ein Sony-Fan, Wobei ich mit Nintendo aufgewachsen bin. Also eigentlich, ich bin ein Nintendo-Kind, bin aber für Spiele mehr der Play Playstation-Fan unterdessen. Ich gehe da mal kurz rein. Und von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, COD und so hole ich mir dann doch lieber auf der Playstation, wie ich es ja auch mit allen Assassin's Creed teilen und Spielen wie Dead Space und so gemacht habe. Ähm, wie auch immer, die Story, glaube ich, habe ich unterdessen so weit gecheckt, dass wir das Sohn sind von diesem alten Knacker... Also wir spielen eigentlich den Krieg in zweiter Generation weiter, weil wir spielen, Krieg ist immer so ein bisschen grenzwertig, aber wir führen den Krieg in zweiter Generation fort, würde ich sagen. Der Menendez, der gegen den, den Alten gekämpft hat, ist ein anderer als der, der gegen mich jetzt hier den Alten heimsucht. Und ich glaube, dass das kleine Kind, das wir gesehen haben mit Menendez, bin dann der Charakter, den ich jetzt spiele, das wäre dann ich. Und das ist der Sohn von diesem Typen, der Menendez da umgebracht hat. Oder der Wurz daran hindern wollte, die Granate zu werfen, das er aber nicht hingekriegt hat. Und dafür gesorgt hat, dass die Granate so bounced, dass sie dafür die Schwester mitreißt, statt nur Menendez. Das war dann ziemlich doof. Also so oder so... Ziemlich viel Chaos, ziemlich viel Zeitsprung vor allem, aus irgendeinem Grund, und irgendwie sind alle mit dran schuld, dass die Schwester tot ist. Die ja so gesehen nicht wirklich was dafür kann, aber halt dann trotzdem davon profitiert hat, was da abging und somit halt trotzdem auch mit Schuldiges, beziehungsweise nicht unschuldig weiß ich nichts dagegen Das Wasser fließt hier sehr komisch übrigens weil sie nicht so weit programmiert haben, dass es da angepasst wird. Gehen wir. Okay, ich habe sie nicht verschoben. Äh, Und die lassen wir jetzt alle in Ruhe, bitte. Ich kann nicht punchen. Die waren auf die Überflutung nicht vorbereitet. Ich muss irgendwie nach da vorne, aber ich darf mich nicht von den Drohnen sehen lassen. Und jetzt beginnt die Mission, gefallene Engel. Wir sind David Mason wieder. Die töten einfach alles. Wurde ich wirklich gesehen? Wurde gesehen. Lauter Geräusche verraten sie. Habe ich, hab ich Geräusche gemacht? Ich dachte eigentlich, ich bin relativ still gewesen. Vielleicht muss ich crouchen, damit ich still bin, aber ich wollte mich eigentlich nur da hinten verstecken. Warte noch. So, jetzt ist sie weg. Vorsicht, Mann. Bleib im Schatten. Okay, das geht von der Lautstärke. Ja. Bewegung, bevor sie dich sieht. Ja, der rennt auf der Straße durch, ich gehe halt hier hinten, hier innen durch. Oh, verdammt. Sie hat, dich gesehen. hat sie wirklich scheiße. Bewege mich mal nicht, weil vielleicht denken sie dann, ich bin tot. Nein, ich lasse mich umbringen. Okay. Bleiben sie außerhalb des Lichtpegels dieses Mal. Also es ist nicht einfach immer dieselbe Warnung. Es haben wir viel Zeit. Keine Ahnung. Ich bleibe hier oben. kommt der Lichtkegel ja da bin ich vorhin reingelaufen warten Kann nicht gehen? Ich weiß, ich glaube es ist sauber. Momentan. Ja, die Drohne ist weg. Cool. Solche delf missionen finde ich einfach richtig cool, die gefallen mir. Wahrscheinlich könnte ich hier wieder irgendwelche Sachen finden, aber ich bin gar nicht nach Collectibles im Ausschau halten. Es gibt ja in jeder Mission in je zwei oder 3. Halt! Da sind am Eingang zur Kanalisation. Du nimmst den Dreckskerl rechts, den anderen übernehme ich. Schalldämpfer. Na, vielen Dank auch. Okay, vorrücken. Diese Kanäle liegen unterhalb von Anthem. Das nimmt man nicht zur Okay. Wir gehen durch die Kanäle. Beobachte und halte mich auf dem Laufenden. Hörst du das? Was ist.. hier? Salazar. Der ISI hat eine neue Lieferung Socktis bei deiner Position erhalten. Sichere ein paar für die Evakuierung. Nix. Verstanden. Wir halten irgendwelchen daten ich kontaktiere bricks ach so jetzt normalerweise wird jetzt ein Fade out dass irgendwas kommt wir sind in position Das ist ein bisschen mein Problem damit, dass man keine Untertitel hat, weil er jetzt gesagt wenn ich renne, dann renne, renne ich darauf zu. Man hat es kaum verstanden, weil das immer so dum, dum, dum, nochmal reinkommen musste. Von den Dächern aus haben wir bessere Sicht, um Enenders auszumachen. Seile sichern. Und das machen wir nächste Folge. Weiß ich, ich bin schon bei 36 Minuten, das ist ein bisschen viel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf für euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es weitergeht mit Black Ops 2. Und dann geht es weiter mit Menendez. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir sind, ehrlich gesagt. Ich habe hier keine Ahnung, wie die Storys äh, weitergehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel es gibt. Deswegen lasst uns mal überraschen. Normalerweise mit sechs Folgen bin ich schon über der Hälfte. Also mal schauen, was passiert. Äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf für euch hat gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Martin, alles Pop mit Zucker. Cheerio!